Jo Leute, nach Tarabine hat letztens ein Video hochgeladen, wo er eine Minecraft-Mod namens Minecraft Better Than Adventure 1.7.6 spielen wird mit der Community. Und äh, wie ihr schon von dem Titel dieser Mod hören könnt, ist es eine sehr alte Mod, beziehungsweise ist es keine alte Mod, aber die Mod ist für eine sehr alte Minecraft-Version. Und basically wir spielen von eine uralte Minecraft-Version mit einer... Relativ neuen Mod und äh, das ist alles ziemlich kontextlos. Äh, äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ähm, sehr viele böse Wörter in diesem Video. Ähm, äh, Achtung, ähm, keine Kinder, bitte. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, achso, am Morgen! Soll ich den Zimmer starten? Nee, oder nee. Roblox meine ich. Richtig, jetzt nee. wieder. Ciao. <lacht> <Cool>. Hallo. <lacht> das war cool, Ben. Ich bin dann wieder weg. Ciao. Okay. Ich, ich drücke jetzt auf Enter, okay? Nein! Ja. Okay, dann. <lacht> <ist mir auch lacht> <wenn> <lacht> <sagen, lacht> ich wollte nur sagen, dass so, Also, das ich war brauch eine, Ich, ich, ich, ich brauche eine Unterschrift von jedem. Das okay. Ich so Ich sende dir meine Unterschrift. Wenn ich bin 18 bin, brauche ich eine Unterschrift von meiner Mutter? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Mama! Kann <lacht> man. Als ich dann in diesem Call drin saß, kannte ich wirklich kaum jemanden in diesem Call und das war irgendwie ein bisschen komisch für mich. Außerdem hatten wir noch eine Person drin in dem Call, welcher ein bisschen jünger war und die ganze Zeit gestummt war. Und äh, ja, wir haben ein bisschen mit ihm rumgealbert. Das von ja, auch noch wir fangen ein erst Dschungel. an, wenn unlustiger Ja sagt. Nein, halt wir Christophilus fangen ja auch nicht. Wir Christophilus fangen an, morgen. Mal, wir fangen erst an, wenn Unlustiger sagt, dass ich den Server starten soll. Hier ist so meine Unterschrift. Das ist aber nicht oh. starten. Ich soll den zwar nicht starten. Oh, ja, dann boah, nicht. Oh. Oh Mau. Oh mein Gott. Ja, uh, wir müssen halt. Wir müssen halt alle auf Unlustiger warten. Ich finde das so witzig. Das ist so also. Ja, awesome. Kannst du den jetzt bitte starten? Okay, ich jetzt in den Chat. Hey. oh mein Gott, ich bin Was drin! Fuck. Ja! Was? Ich bin drin! Ich bin drin! Ich, bin drin. ich, ich kann, drin kann drin. euch schlagen! Ja. Ne? Ja. Auf. Auf. Oh, Warum hast du game! Oh, oh. Ja, weil ich Cape? cool bin! Ja! Ich bin richtig <lacht> sexy! Nein! Ich Oh, Backstep? Wie sind Backsteps? Ich sterbe! Oh, Backstab? Wieso Backstabs? Weil du mich von hinten genommen hast. Oh, also geil! Können, können wir alle einen Screenshot zusammen? Sind überhaupt alle drinnen? Nein, oh, ich hab's nicht gesagt. Wo bist du? Wer seid ihr alle? Du! Alter, könnt ihr auch für mich zum Storben gehen, Alter! Du bist so laggy! Ich habe kein Wundereinser. Ja. Können, wir Können wir alle zusammen einen Screenshot machen, bitte? Ich würde gerne mit euch allen zusammen einen Ey, Screenshot machen. Nein! Kommt mal alle nein. auf den Berg. Nein. Könnt ihr alle auf den Berg und uns nicht das töten? Ein Wer ein hat seinen Penis gebaut? Wie ist jetzt ein Dirt Penis hier? Oh. Okay, wollen wir jetzt einen Screenshot machen? Ich hab meinen mein Skin gerade oh, angepasst nein. für diese Version, ich hab so schwarze Barren eingestellt. Warte, warte mal Leute, wie installiere ich den Mod? Du hast doch noch nicht gemacht, was? Ernst, Leute? Nee, f*** ich <,abb> <lacht> ganz ehrlich. Reden, ich, ich hab dem Video nee, <lacht> so gespürt. Können bitte alle aufhören, mich zu boxen, Mann? Leute, der erste Tiefel ist Götter, Götter, Götter, Götter. Ich will doch nur ein F***er. Einen Screenshot mit allen machen Ja, dann ja. mach's doch schnell. Ja, weil dich. Können wir uns alle nebeneinander stellen? Ah! Wohl. Ey, Teddy. Das das Nein! Karte, Kopf? Was? Warte, unten ist nicht die Hotma, sondern ganz oben bei mir. Hä? Nein, Was? drück mal Tab drück, mal Tab, drück mal Tab. Oh! Oh! Alter, können wir bitte einfach alle mal nebeneinander stehen? Geil. ihr seid ben, alles vierjährige. Ben, Ben, ben, ben ich bin Tab. Ben, ich finde deinen Skin voll schön. Junge. Ja, äh, Gomme sagt. Er hat den, den Gommel HD gemacht. <lacht> Gommel sagt! Stell dich alle oh, äh. in der f Okay, okay, wir bin Gommel sagt. Ich bin jetzt Gomme <lacht> Sagt. Gommel sagt äh, okay. hier G Game Gamechomp. Warum rennst du weg? Du f. Okay. So jetzt drück mal alle, jetzt drückt mal alle auf auf Escape, okay? Okay. Und dann drückt okay. auf Team Mode. Okay, was, was ist das denn? Was? was? Loll! <lacht> Hä? Heilige what the fuck? Wie geil ist das denn? LOL! Was? Ich hatte einen Plan! Nee, ich muss alle töten! Was Ich ich liebe, es, wie, ich liebe es, wie fucking der Penis im Weg ist. Ich kann nicht das Bild nicht machen. Ich Man ich kann, nicht kann sogar einen Shader reinpacken, what the fuck, das ist kein Shader, ist einfach nur verschwommen. So, jetzt ja, wird bitte auf mich zu so, ich Ja, ja Screenshot! Hör auf mich zu so schlagen, bitte! Ey, ich hab ne... <lacht> Sie die Einrastfunktion aktivieren! Komm, <lacht> wir sagen, aktiviert die Einrastfunktion. <lacht> hey. Komm, Komme sagt, äh, gib mir alle eure Diamanten. <lacht> Okay hier <lacht> Junge, ist, ist mit diesem fucking Affen los Guck durch die Namen, guck nach oben Was ist der mit ihm? ist Dog Slenderman? Welcher oh. Affe? Guck, guck einfach... Der Warte, Ich kümmere mich der um den, Schwarze. Moment Ich <lacht> kümmere ja. um den Ich kümmere mich <lacht> um den Ich bin Nein. Okay, hab mich in die gekümmert, alles gut jetzt. <lacht> <lacht> so, Warum rennst du jetzt schaffe, weg? Schaffe, schaffe. Achso, äh, man jetzt ist voller baga -Quark. Oh mein Gott! Benni, darfst nicht schlagen, das ist rassistisch! Hör auf! Also, also gibt's, also gibt's das schaffe. ist rassistisch, Ben! Den Wachsen darfst du schlagen, ich aber den Schwanz nicht! Das ist ich rassistisch! Das, das ist ich rassistisch! Habe ich ich hab den Schwarz oh, gefördert! Oh. Oh. <lacht> Hallo? Oha! Danny, oha! Das ist so lächerlich, ich kann gar nichts schlagen. Ja, geil, äh, das war dann ein nicer Start. Man sieht sich vielleicht äh, morgen dann, ne? <lacht> so, <lacht> ja, ich würde sagen, war das war ein voller toll. Erfolg halt für die erste Folge. <lacht> Minecraft Better Than Adventure. Nee, Bu Minecraft U Ach Achso, ja, Minecraft Abenteuer. <lacht> yeah. Ben, egal was yeah. du sagst, ich werde das Video so benennen. Da, <lacht> ja, was ich sage, oder? Hä? <lacht> <Ha>? oh. <lacht> Nein, was ich sage. Ah. Ich komme nicht auf den ja, Server, ey, aber ich, ich will doch nicht jedes Mal, mal F11 drücken müssen. Danny, du musst einfach auf äh, Join drücken. <lacht> ah, was? Nee, jetzt geht's noch nicht. No, auf Join! Das, das bin ja, ich habe hab keine Ahnung, was mit Mojang bekannt <lacht> ist. Was ist ein Mojang? Es gibt nur Microsoft, es gibt kein Boy. Ah, ich glaube, er meint das Spiel Mayong. Mik Mikroweich. <lacht> nee, er meint Mayong, keine. Leute, keine Ach Sorge. Ach so. Spaß. Pink ist Wee. toll. Ist ja geil. Hä? Wieso macht ins Wasser springen Damage? Betrug? Krass. Nee, man, ich spiele jetzt Roblox. <lacht> das ist ich hab das reingeschrieben. Das <lacht> warum, warum kickt er jetzt alle? Oh, Ey, ich hab im Chat geschrieben, wurde gekickt wegen Illegal Characters. Dann oh hört mein Gott, Minecraft 1.19.2, Chat. zu schreiben. Die haben Nein, auf, ich, sagt, ha, ich hab ganz normale Sachen geschrieben. Hört auf oh. zu schreiben. Oh mein Gott! Illegal Characters im Chat, ich wurde gekickt. Oh mein Gott! Ich habe geschrieben, Kinder in den Chat, wir alle gekickt oh, <lacht> werden. <auch> <lacht> was ist los mit euch? Wie spielt ihr? Jugi schreibt Hi in, in den Chat Kinder. und werd gekickt. Ich hab's essen geschrieben. der Chat ist einfach illegal geworden. und Schwert, gleich. Danke. Und wo ist das Stein? Junge, ich hab nicht mal Stein abgebaut, Junge. Warum ich glaub, ist wir das Stein? Wir werden Hä, ich, hab Eisen. Hoch, ich hab schon Ich hab schon, ich hab schon Netherite. Wir werden, wir werden die Nacht nicht überleben. <lacht> ich finde das so witzig. <lacht> die Mobs sind so unnötig Ich Ich find's lustig, ja. wie Ben sagt, ich finde das ich so ich witzig. Und lacht einfach überhaupt Video. nicht, keine Emotionen. <lacht> ja, das ist Ben. Das ist so Ich hab vor real Angst, gemacht. ich hab vor real Angst. Ben ist so jemand, der würde ja, XD schreiben, aber einfach gar nicht lachen. Nein, das, das ist nicht true. Ich, ich noch, hab Kohle gefunden, ja, Leute. Ja, Jetzt können das wir flexen. Wir Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle! Kohle Kohle, Kohle. Kohle Ich mach fucking. Ben komm zu mir, ich beschütz dich. Find ich nicht, Mike. Guck mein fucking Name-Tag! Oh, er hat Kohle, ne fucking! Er hat Kohle, ne fucking! Ich habe sogar zwei Kohle, Kohle, Kohle, ich hab keine ich habe keine für, Rolle. Für ein, für ein Bett müsst ihr Zombies töten, die droppen Stoff und daraus könnt ihr dann die Decke craften. Ah, oh, hast du den Stoff, Zombie? Stoff? Ich hab Stoff gehört. Hast <lacht> dich <lacht> Stoff! Ich hasse Stoff! Stoff! Okay. Unsere äh, Sachen hier, die Kiste. Ben, willst du meine AirPods ja, okay. haben? Ja, die, ja, die, die, die Mobs ein. bewegen ja, sich hat. halt so und komisch, weil ich ben, ja. ja. ben, willst du meine AirPods haben? Ja. Okay. Ja, ja. Also komm her. Den den sonst. komm her. Oh, die Airpods, die Brown Edition. Hier, nimm die. Fick dich, Fick Ich hab ich trag die Airpods. Ja, ja. Hey, oh, das ey, reicht. Reicht. You're right. Oh nein. <lacht> ich, ich, ich hab nur gemeint. Ich habe nur gemeint. Ich, ich hab mich so, ich mich so auf der Kante gesnäht, da shit illegal stanzed. Was? Was? Mit Zombies droppen so cloth. Naja, damit kannst du ah! wegdrafen. Hier sind drei Creeper! Ich glaub vier Cloth sind, äh, hey. ein Dings, nee, oder? What the nee, fuck? Ich bin einfach ein Zombie. Hey ho Araber Freunde, Willkommen zu Minecraft Mubelands. <lacht> ich hab Eisen, ich hab Eisen! Hä, was? Ich du? habe Kohle, aber ich habe sonst herrscht Okay, kann ich schon trade, Dias gegen ich. Essen, ich trade. Hier war, ich glaub hier war jemand. Ich, hier sind fucking Fackeln. Hier ist, oh, hier ist jemand gestorben. Ja, ich, das sind meine ah. Sachen. Ja, die nehme ich dann, ne? Ey, so also, eine, so ne, so eine so, so, so Kohle ah, das ist ja von riesig Riesen. so victim of mhm, aim, so victim of aim, Junge, das geht das einfach voll Kettenarmor, mhm. gibts hier Kettenarmor? Wow, wow Creeper, so? Creeper, oh man! Creeper, oh man! <lacht> Diese alten Creepers-Faarung, Alter! Ben, ich komm jetzt zurück, ich geb dir Essen, okay, dafür gibts du meinen Staff wieder Okay, das ist ein Deal Okay, aber braten musst du selber Ja, kein Problem Fuck. Kohle. Äh, äh, äh, Was ich hab jetzt? zwei Leben ich glaube, ich muss äh, selber noch was ich fast tot. Ich möchte noch nochmal sterben und den ganzen Weg wieder zurückladen. Soll ich hochgehen? Warum ist dann ein im, Holzschwert im Ofen? Die eine Frage. <lacht> ja, warum danke, das ist jetzt meins. Warum kann ich die Schwierigkeitsgrad umstellen? Was? Was? Du <lacht> <Was? lacht> so auf, auf einmal so überall bei uns Nein. Creeper, bei ihm ist so gar nichts. Dann lass das mal. <lacht> ja, doch, stell mir mal auf Peaceful. <lacht> okay, ben, wo bist ich du? Ich schon wollte schon dir lassen. essen geben. Wenn du jetzt nicht kommst, dann gebe ich dir gar nichts. Ey Mike, kannst du mir es geben? Okay, jetzt mal weiter ich, bin direkt, ich bin direkt hinter dir. Nö, no, ich guck jetzt nicht hinter mir. Ich geh jetzt aber weiter. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ah, du bist an der Oberfläche. Okay, <lacht> ich, ich, ich, ich, grab mich hoch, Mike, für dich. Nein, warte, bleib da, warte, ich komm zu dir. Ich komm okay, zu dir. Schon mal Schenke das Schenke Sound du kannst ja schon mal nach Dias Hello. suchen, okay? Ich brauch Dias dringend. Ja, du gehst einfach auf den Oh ja, die Blume bräuchte ich dringend jetzt, meine Dandelion. Ah, danke, Ben. Creeper. Ben, liegt da übrigens, der unter dir. Oh, danke. Creeper. Oh. Mann, ich muss wohl ein. Bitte passt auf, dass wir keinen Hero-Brupp reinbein sehen. Ich hab voll Angst vor dem. Der ist Aber... so gruselig. Aber eigentlich sollte es ja nur um Schwarzeichenwälder, Tortenwälder, Allwald sein. Also von daher haben wir eigentlich, äh, gut Glück. Oh mein Gott, das Video da nicht Das war sind. aber Kirby Brian. Das war Kirby Brian. das für Deine Kirby Sorge. Brian? Ich weiß Your es Brian noch genau. Danny hat in dem Video Kirby Brian gesagt. Ich weiß es noch genau. Nein! Ich werde erstickt vom Grizzle. Ich werde Deine erstickt Sorge hier, Brian -ish. Danny. Warum bin ich im Wasser? Ich sterbe. Ich sterbe. Hä? Ja, einfach atmen, ich wenn du keine Luft bekommst, Ben. Ach so, ja. Ach so, sorry. Sorry, ich atme. Danke. <lacht> Was ist. Was ist fucken? Ich hätte jetzt schon Diamanten, aber ich wollte nach Essen suchen. <lacht> Alter. Der Flex. Der typ hat mir einfach Eisen spendiert. Ey, Ben, <lacht> siehst du meinen ja. Namen? Ben, siehst du meinen Namen? Danny, willst du mir auch Eisen spendieren? Wenn du mir was zu essen gibst. Ich hab Essen, äh. ich hab Essen, ich hab Essen. Ich hab, ich, ich hab, kommen. ich kann dir eine Blume Ja, gehen. dann hilf mir, ich komme nicht mehr raus. Meine Spitzhacke ist kaputt. Ich habe noch Heuspitzhacke, oh der kann was, ich mir Roboter bauen. Ich habe Essen gefunden. Kann jemand Essen spendieren und Eisen und äh, Tias? Bist, kann ich, das. Ich, <lacht> ich bin, und Tias. Ich ich bin schon kann ich essen. Und vielleicht noch Enderperlen, vielleicht noch äh, Blaze Rods und vielleicht auch noch. Noch vielleicht ein Blasen, Blasebalg. Cool. Mike? Ja. Bin, äh, warum sage ich Mike? Ist das? <lacht> <lacht> okay. Tut Lump! Wo oh, bist du? Sass. Äh, ich, Sass. Glaube, ich geirrt, wenn, bin. Bin, was ich gesagt habe, war ein Du gefunden. Bom, bom! Ding, ding, ding, ding, ding, ding, Ich habe die Oberfläche gefunden! Danny, wo bist du? wo bist du? du. Wo bist du? Ich, ich bin an der Oberfläche Ich bin da, wo wir. Wo, wo Ben ist? Ich <lacht> ist noch ich mein mein ja, jeder weiß doch, wo Ben ist, ne? Ben, so... so mein ich hab keine Ahnung, ah, ah, wo der Schreib mal deine Koordinaten in den Chat, Mike. Okay. Warte. Ah, fuck! <lacht> ben, okay, ich ein Trade-Offer. Wo bist du, Ben? Ich möchte erst das offer ding hören. Okay, Ben, du hast ja meine, du hast ja meine Special Edition ähm, Gomme-Mode-Airpods äh, an gerade, ne? Ja. Die braunen, genau. Ich ein Trade-Offer. Ich gebe dir High Deluxe 999 Euro silberne, eisene Airpods. Dafür, dass du mir die zurückgibst. Die Lava! Stirb, stirb, stirb. Oh Gott. Weil, weil ich die fucking Gomme-HD-Airpods haben möchte. Also ich krieg, du sagst gerade, dass ich Eisenschuhe krieg und dafür muss ich dir Lederschuhe geben. Ja. Ja, okay. Dann <lacht> <lacht> äh, ich hab Essen, will jemand essen? Will ich, Eisen? ich, ich, ich, ich, Will ich, ich, Eisen ich will geben? Ja, ja, ich, ja, ich hab Eisen, Eisen ich hab Eisen. Ich kann dir Eisen geben. Ich hab dich befreit. Okay, okay, ja, Danny, Danny. Danny. Ja, du Danny, what? ich es auch im Video-Editing umstellen. So. Ja. ja, gut, kann man auch machen, aber äh, Frau. Es wird Nacht, es wird Nacht, es wird Nacht. Oh, ich baue mir ein Haus. Oh mein Gott. Sonnenuntergang, Jumpscare. Also, ich, ich hab mich in den den Server gelöscht. Ben, lass ja. mich mitleben, ich geb dir Essen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist so eine kleine Bibellegende äh, in Deutschland. Hallo? Du kannst du oh, erstmal warten, bevor, bis ich dein Angebot annehme? Ich will deine Scheiße zumindest einsammeln. Okay, danke. Warte, es okay, gibt warten. Controller Support? Guck, ich hab oh, Facken rein. Lauf ich jetzt rein? Ja okay, nur für heute, aber das ist nur nicht permanent. Das ist okay. nur ein temporärer... <lacht> Hausparty. Ja, <lacht> ja ich tanze den Käse. Hausparty! <lacht> ich such dich jetzt, okay? Ich bin in meinem Haus. Er ist in seinem haben, Haus, gerade zu seinem Haus. drei fucking penner, penner eingezogen sind. Wo, wo, wo ist dein Haus? Ja, ja, hier. ja hier, ja hier wo ich bin. Hey <lacht> Ben, hey Ben, hey Ben, Ben, Ben, ich habe hab einen Kumpel ja. eingeladen, darf der mitkommen? Der ist so grün und stachlig und. Ja, dann lass mal. Er kommt ist das rein, okay? Ich bin so einfach jetzt umgegangen. Du Nigga! Was ist fucking los mit dir? Ich guck mal, der auf dem app level Was ist fucking los mit dir? Warum setzt du <lacht> dich vor dem Bett, hä? einfach verschuldet. Kannst du. Ging mir alle Items geben, die mir gehören. Die ich, äh, hier ja, ich, ich, bin, ich lass die liegen. Ich bin gerade dabei, eine Kiste zu erstellen. <lacht> Alter. Alter. Ich kann doch nichts dafür, dass der Creeper dein Haus schleppt. Ich kann. dir <lacht> die geben, bitte. Ja, okay. Warte, ich geb dir die Chords. Better the Adventure 1.7.6.2 unterstrich 02. 300 FPS, <lacht> 300 Chunk <lacht> Updates. C1253 10816. F2113 00. E7450. E18 219. B0 I109 P20 C217 Ja okay ich schreib's in den Chat. Okay. Was <lacht> im Scheiß? <lacht> <lacht> ben ich baue dein Haus weiter mit pinkem Holz okay. Kannst du mir sagen wo du bist? Ja, hab ich doch gerade gesagt, euch nochmal vorlesen, okay? Battlezone Adventure 1.0. Das kann doch nicht sein, dass es keine Koordinaten gibt. Gibt es wirklich nicht? Was machen wir dann, hä? Wie machen wir das? Ja, einfach gut? f verrecken, Junge. Das warum, Boah, mal ich bin gerade sehr nah auf der Spur, mein, mein Haus zu finden. Wo oh. oh, ist mein Haus? Ja, ich, ich baue es gerade wieder auf, Ben. Jetzt komm doch einfach drauf. her. Ja, Alter, kannst du mir noch mal die Koordinaten sagen, Mike? Ja, okay. Better Adventure. 1.7.6.2 und auch 0.2. 0.2. 3804 ist ab. Ich oh, habe Mann. mein Haus gef... Wie machst, wie machst du dir die Haare? <lacht> wie, man, wie, wie machst du dir die Haare? Wie machst du dir die Haare? Es ist ganz leicht. <lacht> ja. Ja. Mein Sohn tritt mir wirklich ja, in der, der Seele weh. Ja. Wieso? Hä? What the fuck? Ich hab einen Creeper gehört. Creeper? Ich finde die Version toll. Ich auch. Hey. Ich die Alter, ist das war was. Äh, ben hinter dir ist ein Creeper! Ben hinter dir ist ein Creeper! Oh, der mal vor mir, du Was? Lieb, auf einmal höre ich nur das Zischen. Ich kill ihn, ich kill ihn für dich, ich kill ihn für dich! Oh! oh ich, ich ich hoffe. Wer? Wer hat gerade. Wer hat das Haus angezündet? Seid ihr überhaupt? Wer hat das Haus angezündet? Also, jemand hat gerade über Flint and Steel geredet. Äh, Kenny? Was? Hast du <lacht> mein Haus angezündet? Stille. Die bessere Frage ist: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so versehentlich mit Flint and Steel ausrutschen kann? Nicht so hoch. Nicht hoch. <lacht> <lacht> Echt nicht hoch. Nicht hoch. Bei unserem Haus. Okay, Ben. Äh. Es wird ein Kirsch auf zwei Dem stacken. Ja. Ich sehe es erst jetzt, mein Inventar ist so voll. Hä? Sag mal, den Scheiß drauf. Ah ja. Mhm. ja. Boah, da gibt es hier runter. so? Da kann man Fisch stacken, aber kein Pogchamp. Aber kein Pogchamp. Ja, Fleisch ist halt. Wieso kann ich kein Pogchamp? <lacht> Wieso gibt es kein Pogchamp in Minecraft? Wieso gibt es kein Pogchamp? Dass wir nicht immer zusammen im einem Call spielen, das kann so jeder spielen wann und wann wann er will. Ja, das aber so guck mal, das nächste Mal join ich dann auf den Server und auf einmal ist so Full dir die ganze Welt ist so kein Gras, <lacht> sondern dir blöcke einfach so viel verpasst. <lacht> das wird <geht> so <lacht> sein. Das wird ja mit, oder? Ja, Enchanten, genau. genau. Alter, was er lohnt, es sich ja gar nicht dir abzubauen. Scheiße! Doch, die beste, die beste Sachen, was hab ich? Das beste ist dir. Nee, Stahl gibt's doch. Stahl ist doch besser Was für hier, Stahl, Junge? Woher weißt du was? Einfach wie? Weißt du, dass du Stahl hab gibt. Hab noch nie Better than Adventure Stahl. gespielt. Nein. <lacht> es gibt, ich find's so witzig, wie du so tust, als ob du es so jahrelang spielst. <lacht> es gibt halt so, das ist aber true, es gibt echt Stahl. Ich hab aber mich mir nicht angeguckt. Stahl ist das besser den, als in, dir? Wenn man Eisen in den Ofen tut. Das ben, ist gelogen. Ben, ist das besser als das dir? Ich hab mal ja, Stahl ist besser mit. als hier und das kriegt man irgendwie im Nether, aber... Hä, äh hey, ist einfach ja, Nether-Ride! Right. Ich wusste, dass der Hölle kommt, hey, Alter. Alter. <lacht> Stahl kommt aus der Stahl. Hölle. Wenn man R drückt, kommt man in das Crafting Recipe Book und da gibt es auf Seite 2 so eine so eine neue Waffe. Wie macht man die? Kann man schießen mit? Weil da rechts siehst du die Bullets. Hä, hey, wie siehst du, wie siehst du die Waffe? Hä, die drückst meinst du das, meinst du äh, auf der zweiten Seite das in der Mitte? Ja, und ich rechts nicht, die, was die, ist was die. Also, die hat ist The Head Cannon. Ja, das ist eine Head Cannon. Was, was, Seite das 7? Da das ist ein Quiver. Das, das, das kannst du stattdessen als ein, ein, ähm, als ein Brustpanzer ja, nehmen. Ein da kannst du deine ganzen Pfeile drin lagern. Warum wisst ihr das denn alle? Weil ich schon gespielt ja, habe. Man kann Köcher machen. Ihr habt schon euch alle so fucking ihr habt alle schon fach, äh, 80 ich zwei Sekunden, du einfach wie es. Aus aus Alter geht. ich hab ja, nicht. Ja, ich glaub das jetzt ändert sich da einiges. Willst du blaue Schafe, weiß War nicht wie. Nicht. Du ja, benötigst ja, da Lazuli! Dieser Farbstoff zwingt dich in die Knie! Aua! Okay, wie Lazuli. Lazuli! Lazuli! Ich hab dich wieder volle HP. Minecraft Skins, Skins, Skin, Hura. Hura. <suss> Minecraft Skins, Skins, Skins, Skins, Skins, Skins, Skins, Skins, <suss> Skins, Skins, Skins, Skins, wie craft ich hier mein Stand? <lacht> Wie craft ich mein Stand? <lacht> du musst den, den, den, du musst den, Stand den, den Pfeil erstmal craften. Erst mal, also es gibt einen goldenen Pfeil, den man sich hier craften ja, kann. Den, ja, und dann ja? muss ich damit erstechen ah, und dann stirbst du und dann bist du respawned mit, äh, mit <lacht> The World, Aber nicht still. Oh, ich hoffe, ich krieg nicht den Lock, Alter. Ich, <lacht> <lacht> ich hoffe, der Lover einfach. Aber braucht jemand Slime-Blöcke? Ich hab welche. Was? Was für <lacht> Slime-Blöcke in dieser <lacht> Vision? <lacht> Hier hast du Slime-Block. erst guckt sie nicht, er ab 1.8 oder so. Ja, ja 1.8, ja, klar. Ja, ich, das kannst du, auch Ey, bei den ich Slimes, du kannst ich bei den mir die Slimes gerne. auch einstellen, dass sie nicht tropfen. Ne? Normalerweise tropfen was, die. was für Tropfen, Junge? Ich gerne ich Schleim. Schleim. Was für ich Tropfen? Boris, du kannst mir all deinen Schleim geben, ich so ich meine Schleim, Schleim. Schleim. Oh, Ben, das war aber <lacht> ziemlich erotisch <lacht> von dir. Das sind grüne Blöcke. Leute, ich hab Slime-Blöcke. Ich hast es ausgesucht. Alles, was dir gesagt wird. Gib mir ein, Alter. Das, das ganze Video ist einfach nur <lacht> <lacht> Ben, was ist uh, das? Man kann, ja auf, man kann nicht mal auf Schilde schreiben, Alter. Du hast komplette Kommunikation ausgestellt. Was ich? Ich gar nicht ausgestellt. Ja, ben. Wow, ich hab einen Spawner. Ich hab einen Spawner. Heads up. Ja, ja, wir können, wir können direkt nichts. Eine, eine, eine, eine, eine XP Farm. <fahren. lacht> <lacht> <lacht> <lacht> In wem sehe ich denn deinen Nametag, Wer ist denn das über mir? Oh, oh, das Eisen. Das Eisen nehmen. mich mal frei, ich hab keine Spitzhacke mehr. Bitte, bitte. Ich geb dir Essen? Äh. Vier Eisen äh, ne und dann Redstone in der Mitte. Los. Ja, easy. <lacht> <lacht> <lacht> -Mode. Mach mal Gormemote. Gormemote. <lacht> Ey. Gar <lacht> <lacht> wer auch immer da steht, nur wenn ich gleich den Namen herausfinde, ich werde. Oh mein Gott, ich weiß, wer es ist. Das ist der Affe. <lacht> der f***ing Affe. Der das steht so da rum süß, und macht nichts. Der könnte mir ja helfen. Nein. Ich kann mich mit der f***ing Hand nach oben und der könnte mir mal helfen. <lacht> ich, bin da, ich bin dafür, dass wir den Affen bannen. Ich bin dafür, dass wir den Affen beprüfen. Ja, ich bin dafür, dass wir Zoo bauen und den Affen da einsperren. Oh Gott! Mit Patron! Können wir echt einen bauen bound für den Affen? <lacht> oh mein Gott! Was oh, danke! Das nice. Alter, was machst du mit der Tür? Yes. Ich gehe das nicht hin. Also, Fanboys sind ist einfach. Wo baut ihr alle? So, ich suche euch! Also, als als wenn man mit einem Fanboy zusammen ist, ist es so, als hätte man einen Bro und eine Freundin so gleichzeitig. Ist doch geil. <lacht> weiß, auch, das ist ne <lacht> ne <Bräundin>. <lacht> <lacht> <lacht> ben, das doch geil. Eine Freundin! Eine Freundin! Eine Freundin! Man! halt auch nicht werden. weißt du. gebrozoned. Ja, das weiß ich. Was der ist mit dir los, du f***ing Affe? Ich, <lacht> ich wusste nicht, also, dass das da drin ist, hä? Der Affe fängt gerade eine Tür, das ist Ah, Scheiße. mein Bein! Ah, Mogus! Blick, komm mal her, ey. Wer hat das denn da gebaut? Den den den oh, eine Ente! Oh mein Gott, wie cool! <lacht> <lacht> <lacht> mein, in Minecraft gibt es Enten? Nein, ich hab nen Texture Pack gemacht, äh, für, für die Mods, dass alle... Die hä? Und du sagst mir nichts? Wieso krieg ich das nicht? Wieso krieg ich das nicht? <lacht> Was soll das denn? Gipär? Ich spring dich um. Ben, gepair, ich bring um. dich um. Ich gib dich, gib's ich gib's dich, ich gib's schreib's nicht, in den schnellst. <lacht> Nein! Nein ich ich schick's nicht. mir auf Discord! <lacht> mir auch! Auf, schick's schick's schick's schick's mir auf. Oh, oh, den ja. Affen zu küssen. Oh, weil oh, kann ich Der wurde 30 mal gekickt, Digga. Was ist. Was ist. Was ist passiert? Oh, ich bin nicht geküsst. Oh. Ben, Ben? Wann bringst du deine ersten Kopftücher-Merch-Store raus? Warum machst du das? Ich möchte aussehen wie ein Nachtarabe. Ich hätte gerne schon so eine AK. Fuck. So random, ich schon eine AK. Als Nachtarabe hat man immer eine AK dabei. ich hab X-Ray! Ich hab X-Ray! Ich kann alles sehen! What the fuck? Weil hier laden die Chunks nicht? Ich kann alles sehen. Oh. Kann ich kann <lacht> auch? Oh. benutzen. <lacht> da wird ja mal die ganze Zeit geschlagen Oh, oh, oh, oh Bitte schlagen, bitte. Ben, nein, du brauchst du Essen? Nein. Ja, ich brauch Essen, ich hab zwei Herzen Okay, warte, ich geb dir was, ich geb dir was oh, bitte, bitte, bitte hier. hier Bitte nicht schlagen Affe, ja, Fuck, Affe, verbitt dich WTF Ich hab du, dich nicht du nach du essen, essen gefragt, Affe kannst du die Koordinaten sagen? Das, äh, ja. Ja. <lacht> Adventure Adventure 176202. Danke <lacht> ja, okay, Mann, Die zwei, zwei, zwei, vier, sechs. Zwei, Schreib's dir auf. Schreib's auf. Ja, ja. Hä, ist man, so muss so den, Leute, man muss den, fucking, <lacht> hey, Leute, man muss den Kompass nur im haben Inventar behalten Der Character. Der Affe ist der Main Character von Bubel, der Main Villain von Bubelands. Hä Leute, man muss den Kompass nur im Inventar haben. Haben sie Ja, schönes Haus, Maurice. Ich wollte mich vor den Zombieschatz. Ich schützen. hab im Pokémon-Spiegel Das ist Das ist fucking... Ich versteh gar nichts, alle reden ineinander. Schade. Ja, hast ist. Ja, ich hab Essen Ach Achso, by the way, falls du ihn interessiert, haben wir ja. 20 Sport Climons. Danke. Nein! dafür hat er mein Essen geklappt. Nein! <lacht> <lacht> Ey, ah, ich nicht wusste ich, echt nicht den Unterschied. Ich hab damals mit dem Hort, als er mich gefragt hat, ob ich weiß, was eine Huppe ist, dann hab ich gesagt, ja, ein Werkzeug. Aua! Aber, Junge, es heißt halt Hacke! Oh, was das klingt doch ja, gleich! Ich mich nicht wieder geschlagen! Nein, auf, bitte, bitte, bitte! Ich schwöre ja, ich Gott! Ich Gib dir all meine Dias. gebe dir all meine Dias. Gib, gib, gib und ich schlag dich. Ich hab keine Dias, ich hab keine Dias, ich, ich kann dir, ich kann dir eisen geben, ich gebe ja, dir meine Eisen. Ich geb dir meine neue okay? Gib dein Inventar. Warte, warte, ich gebe ich, ich, ich, ich, ich geb'. Ich kaufe Ben frei, ich kaufe Ben frei Affe. Ich werde vom Affe! Ich kaufe Ben frei für Dias, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich kaufe ihn frei, wo bist du? Der Sag mal, Office. wo bist du? Ich kauf Ben frei. Ich bin immer raus. Wo ist der <lacht> Rausch, <lacht> Junge? Ja. Ben, soll ich dir mal Aimbot zeigen? Welche schick -Klasse? Nein, nein, nein, bitte, bitte, bitte. Nein, ich, ich, ich, ich schlag dir nicht, ich schlag dir nicht, Warte, ich, ich will was Lustiges zeigen. Guck mal, das ist das Auto, Auto. Oh. Lol, kann mit spammen. Essen? Ja, hier. Oh, du, du kleiner Süßer, danke. Erzähl mal. Wieso kann ich, sag, ich hier nicht Mann. rüberlaufen, Ben? Wieso kann ich hier nicht rüberlaufen, es geht nicht. Ich springen. kann hier nicht rüberlaufen, es geht nicht. Springen. Ja, aber normalerweise kann man drüberlaufen Mann, Leder in neuen Versionen. Lederrüstung färben, in der Version weiß ich nicht. Lederrüstung okay. färben. Fürst du blaue Lederrüstung Leder Leder Talk, Leder Leder Leder Leder Warum haben sie Sprinten Leder nicht als erstes gemacht? Ich hab ne Idee, okay? Ja. Affe? Ja? Äh, Ich baue mal ein Haus für dich, nicht. Wir müssen alle... Nee nee nee, warte, ich du verstehst... Du. Steh mal hier, steh mal hier, steh mal da. Ja. <lacht> Wir ja. bauen jetzt den ja. Zoo. Oh nein, warte. ich werde nee, warte. Nein, nein, warte, warte, warte. Ey, ey, das, Ding das ist, ist cool, ich schwör. Cool. Ich muss rein. Okay. Ja, perfekt. Oh nein. Ja, perfekt. Wir spämen das noch? Skelett ein mit, mit, mit, mit Pfeilen zu. Geh mal das Loch, Affe. Ich nein. Nein, <lacht> ich mach ja nichts Böses. Doch. Er macht doch nichts Böses. Nein, geh doch einfach rein. Du bist allgemein böse. Okay, und, und jetzt, warte. Schweine. Warte, warte. Ja, ja, genau. Und jetzt so. <lacht> Pass mal auf. <lacht> Mach mal auf. Warte. Oh mein Mann. Du hast du oh, für ja, schon... Ich hasse Affen. Ja. <lacht> ich hasse ich Affen. Ich wollte dich ertränken, ja, ja. Du hast auch Affen, Affen. Ja. Du hast auch Affen, Affen. Ja, Mann. ich hab vor allem diese Affen, die sich in Dörfern zusammentun. In Afrika, Alter. Also... In AFRIKA! <lacht> <lacht> Alter... In AFRIKA! Aber Afrika ist das Afrika! Das ist das Afrika! Das ist das Afrika. Das heißt Afrika wegen den Affen, die dort leben. Afrika, ja yes. Also das ist halt auch ein Fake immer, wenn ihr seht, dass YouTuber so ewig lange irgendein äh, Projekt machen und so ein Kram. Das das andere, also, das ist eigentlich, die das an einem Tag durch, die The schneiden fuck. das dann so, dass es aussieht, dass uns einfach weg <lacht> ist. Bei mir fliegt einfach jemand. Was macht ein Mesh-Teil? So und dann der Chunk das aber auch nicht dran. Ja, manchmal ja, laden Chunks, da, man, da muss man einmal re Ey, Leute, drück mal F1, drück mal F1. Oh nein. Cinematic Mode einfach. Da wird mein PC resettet. Nein, F1, oh, hä? No. <lacht> ja. <lacht> Wo wird er mit der Zähler auf 1 resettet? Wie craftet man ein Bett? Äh, äh, mit einer Wolle, zwei Kloff und drei Holz. Was? Zombies ja. droppen Zombies das. droppen Kloff. Ich kann dir gerne etwas geben, wenn du nichts hast, Michael. Ja, ich hab gar keinen. <lacht> ein Plast-Furnace. Ja, aber aber so stimmt, hier heb besser drauf. Ihr ja. aufhören, das fucking Spiel in 2 Sekunden durchzuspielen. Das ist aber Fungel! Ja, ja, ja. Okay, und das uns dazu zu spoilern! Dazu spoilert ihr noch! Spoilert halt wirklich, das, das, das, das macht echt macht keinen Spaß, Spaß ne, wenn, also ihr Spaß, wenn ihr jetzt am Spoilern äh, seid. Ja, ihr spoilert halt alles, das ist voll scheiße! Ey, ich bin einfach Platz 1 auf dem Leaderboard. Was, Was tötest man? du denn? Ja, ich hole ich, ich, ich, ich für uns alle Essen, damit ihr alle nicht verhungert. Ich kann das auch essen jetzt. Ich hab keine Essen. essen. Hab ich sterbe Ey, Ben, Ben, Ben, du wolltest doch essen. Das war jetzt ein bisschen Cap, ne? Danke. <lacht> Sechs hoch, um mir ein Fleisch zu geben, was Danny jetzt Nein, hat. Nein, ja. hier. Warte, warte, warte, Lenny. Lenny. Danke. Junge da, ne, der Affe kann sich, ich mach ein Affenverbotsschild. Alter. <lacht> <lacht> <lacht> Affen, Affen <lacht> sind, unter, sind zu untersagen. <lacht> SOS, Affenalarm, Affen, äh, zieh ich dir mal raus Dorf pass gut auf. <lacht> viele Affen Zillen, drauf. Viele sitzen auf, wenn sie fallen, ist es Wie viel hat deine Spitzhacke, deine dia -Spitzhörke? Affen müssen äh, draußen bleiben. Affenmäßig stark. Output hat <lacht> eine 3436, eine Stahlspitzhacke 5000! Junge, kannst du aufhören, uns alle zu spoilern? Ich fang das wirklich ab gerade. Ja. Okay, wir spoilern. Hä, Ben, schau mal! Ja, das geht. Oui. Aber es wäre nett, wenn du fucking das nicht machst. Warte, <lacht> also ich hab hier noch. Muss man dich beim Hausbohren Haus. Bauen das ist mein ich will ja! Du wirst doch nicht da Danny kommt da. Du Komm her, Lenny, hier. 0 2 Junge, dieser fing Affe macht ich mich hasse schwer, ja, Ich hasse diesen Affen. Der regt mich so auf, so auf, dieser Affe. Geil, auf. Ey, so Hallöchen. Oh mein Gott, ist geil. So macht man Glasscheiben? Hey. Du, äh, zwei Reihen voller Glas ja, in Glasscheiben gibt's noch. Was so. bist du? Nee, Achso, Scheiben gibt's noch ja, nicht. Ne, nur Blöcke. Stumblegeist in Verkackung. Mann, irgendwie. ich hab hier das. <lacht> <mit> Stumblegeist! <lacht> ich hab den. Ich hab. Ja, ich bin gerade unten. Oh, okay. Ja, das ist du das der der der Space Welt. und Red Pill. Ich will mal. Ich will mal bitte das. Lass äh, das drin, lass das drin! Äh, Hat jemand schon grünes Holz gefunden? nee oder? Es gibt grünes Habe Holz. aber auf, Danny! Also, ja, ich wollte sagen, wenn du fertig bist, lass mal Kirsch. Ja, selber Schuld, wenn du die ganze Zeit nervst. ...irrsch, Blüter und Alter, bringst du mich einfach um. Ey, what <lacht> the fuck? Oh, oh, oh, oh. mit dir! Sorge <lacht> doch! <Ich> Fragst du, sieht <lacht> man das eigentlich Maikuchen aus? Oder heißt es Maikuchen Maikuchen, Maikuchen... Weil, seit wann schreibt man Kuchen mit einem A? Das will ich nein, mal, nein, mal gerne wissen. der Rat, und Maikuchen. Maikuchen, Alter. Alter. Alter! Hör auf Danny, hör auf! Ich bin. Ich blute hier, was soll das? Eigentlich meinte er Maikuchen und nicht Maikuchen, aber ich bin trotzdem witzig. Maikuchen! Das wird Nie wieder Nacht sein, Alter! Nee, nee! Was ist. was ist das? Was ist Nacht? Was sind Gegner? Kenn Nachtaraben. Nach Nachtar Na Ja, das ist, das ist das, ist, das Tag. Das ist das Tag-Arabenteuer. Tagarab, so hätte ich mich mal nennen sollen. Tagarab, ey, äh, Tag guten Tagaraben, Tagarab, Tagarab, Tag Tag gute Nachtaraben. Was, was, was? Sind... Warum kann man nur vier Fische stecken? Warum das kann man Fleisch überhaupt nicht stecken? Bei... Äh. Oh, ist... Alter. Alter, das ist, das ist, Alter. vier Fische stecken ist schon heftig ja. damit Also man das ist eigentlich schon gar heftig. kein Essen. Stecken. Ja, eben, das ist schon heftig. Ich kann mal abgessen, Stecken. Yeah. Oh, hier geht's doch weiter. Oh nein. Das ist das ist, das? Ist. Ja. Bank, <lacht> bank. Oh Bank. ban, Bank. ich Bank. jetzt erstmal auf für heute. Oh, ich, ich habe hab keine Lust mehr. scheiße, Mann. Spaß. Jörg, <lacht> ich habe ich hab zweieinhalb Stunden Aufnahme. Was für diese Scheiße. Jo, Leute, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schon auf jeden Fall noch bei Ambrion Ben bei seinem Video zu diesem Projekt vorbei. Doch das war noch nicht alles. Ich habe nämlich in diesem Video einen goldenen Amogus versteckt. Und falls ihr ihn finden solltet, bekommt ihr höchstpersönlich von mir eine 10 Euro pay karte geschenkt. Ja, falls ihr noch mehr von Bubeland, Arabenteuer, was auch immer <lacht> sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Like, Abo, Sub... Teilt das Video, weiß nicht, favorisiert es, lasst fünf Sterne da. Keine Ahnung, ich, ich bin raus jetzt, ne? Ich Leute, das war zu viel für mich. Ich bin raus. <lacht> dachtest du, dachtest du am Bokus?